Salut ihr ich bin die Lili Marie. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ab sofort gibt es eine neue Videoreihe bei mir. Mein großer Traum ist ja, Sängerin zu werden und ich denke oft darüber nach, wie ich das werden kann. Und deswegen habe ich mir ausgedacht, dass ich ab jetzt tolle Künstler interviewen werde sie euch vorstellen werde, ihre Musik natürlich auch und ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem tollen Weg und lernt genauso viel wie ich. Also ja. Und live bei mir ist die liebe Leni. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, ich freue mich auch hier zu sein. Du singst ja heute ähm, hier beim 25 Hours hotel äh, bist du nervös? Nein. Also bist du schon ganz locker, das ist ganz normal für dich? Ja, es gibt, es gibt so Tage, da bin ich sehr nervös vor, vor Gigs und dann gibt es Tage, wie heute. Ja, verstehe ich. Also Und was machst du, wenn du so richtig nervös bist, was machst du ähm, gegen Nervosität? Ich atme äh, und äh, versuche mir vor Augen zu führen, dass es nur Musik ist. Du bist ja in Rosenheim geboren und seit 2006 in Österreich. Wie gefällt es dir hier? Sehr, sehr gut. Es ist ein sehr schönes Land, äh, sehr nette Menschen. Ähm, ja. Ich bin ja aus Bayern und da gibt es sehr viele äh, Ähnlichkeiten bei den Leuten. Also es ist ein ähnlicher Schlagmensch so. Kommen wir zur Musik. Ähm, wie hat bei dir alles angefangen? Gibt es Leute in deiner Familie, die Musik machen? oder Wie, hast, wie bist du dazu gekommen? Hm, nein, also ich habe, komme nicht aus einer Künstlerfamilie. Ähm, mein Vater und meine Mutter haben, haben, hatten zu Hause viele Beatles-Platten. Und da hat das angefangen und ich habe dann mit zehn Klavierunterricht genommen und dann hat mein Klavierlehrer, der damals viel älter war, der war damals äh, 40 glaube ich, der hatte eine Band und die haben eine Sängerin gesucht und dann habe ich ihm vorgesungen und so kam das alles irgendwie ins, ins Rollen. Das heißt, dann hast du deine Chance gesehen und sie einfach... Du bist einfach reingesprungen ins kalte Wasser. <lacht> ja, cool. Ähm, hast du schon immer gewusst, in welche Richtung du gehen möchtest? Ja, also zum, zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, nur es hat sich sehr, sehr oft verändert. Also <lacht> ähm, Ich habe begonnen auf Englisch zu singen und meine ersten Songs waren sehr, sehr poppig. Und ähm, es hat sich dann einfach halt so über die, über die Jahre entwickelt zu dem, was es jetzt ist. Und es wird sich weiterentwickeln. Also es ist so... Kein, das wollt ihr immer machen und so, ja. also. also. es kann sich immer ändern? Ja, ja, es ändert sich, es ändert sich, ja. ja cool. Ähm, du produzierst ja selber Musik, äh, schreibst du deine Songs selber und wie viele Alben hast du schon, also wie viele Songs hast du schon geschrieben? Boah, Songs sehr, sehr viele, also bestimmt 200 schätze ich, ja, bestimmt. Bestimmt, aber nicht alle haben äh, das Licht der Welt erblickt, das Licht der Öffentlichkeit. Ähm, genau, und also ich, ich schreibe sehr viel und habe mittlerweile fünf, fünf oder sechs Alben veröffentlicht. Und ja, also es ist jetzt mein erstes Album, das äh, letzte Album auf, auf Bayerisch auf Mundart und das ist jetzt gerade so ganz eine ganz neue Welt, in die ich da eingetaucht bin und die gefällt mir sehr, sehr gut. Von den ganzen Alben, die du veröffentlicht hast, gibt es ähm, ein Favorit, wo du dich richtig wohlfühlst? Ja, diesen, dieses jetzt, also dieses Letzte, Es wird wahrscheinlich jeder Künstler immer sagen, dass es das Letzte ist, aber BIPOLA ist äh, bisher einfach das, was sich für mich am, am nähersten anfühlt, das, was ich sagen will und ja das wäre ich bin als Künstlerin. Also schreibst du deine Songs selber und es ist ja bei jedem Künstler anders. Was inspiriert dich und wann hast du Inspiration? Ja, es gibt oft, es gibt oft Krisen, die einen inspirieren, also Wut, Traurigkeit sind, sind große Inspirationsquellen, aber eben auch ganz alberne Sommergefühle. Also es ist echt so, ich versuche einfach zu beschreiben was in meinem alltäglichen leben so passiert und natürlich gibt es dann auch wieder dinge die wiederholen sich über jahre immer wieder und dann entsteht so eine art philosophie es ist es natürlich viel zu, viel zu hoch gegriffen philosophie aber so dinge man erkennt Zusammenhänge und versucht dann vielleicht dinge zusammenzufassen irgendwie. Also das Leben ist die beste Inspiration für Songs. Ja, ähm, ich habe deine Musikvideos angeschaut und die sind ja ganz lustig und ja. bunt und ich finde das super cool. Ähm, zum Beispiel Prinzessin. Ähm, jede Prinzessin stellt sich ja da als wäre alles perfekt. Und dann hast du ja gezeigt, dass es eigentlich nicht so ist. Wie bist du dazu gekommen? Ja, in Prinzessin geht es eigentlich darum, dass, ähm, dass ich und glaube ich, viele auch sich ganz gerne selbst im Weg stehen und ähm, es viel einfacher ist, wenn man einfach aufhört zu versuchen, irgendwie jemandem irgendwas vorzumachen, sondern wenn man einfach man selbst ist und, und quasi aufhört zu pretenden, also zu, ähm, zu Schauspielern einfach man selbst ist. Letzte Frage, ja. was ist dein Lebensmotto? Versuche dich selbst zu finden und dann steh dazu. Ja. Da, da gebe ich dir recht. Also, ja, sehr cool. Und ähm, du hast ja da deine Big-Ukulele. Wie nennt man das? Also das ist eine Bariton-Ukulele, größer äh, als eine Sopran und anders gestimmt. Also sie ist ähm, im Prinzip gleich gestimmt, nur dass hier jetzt ähm, diese Seite nicht die tiefste ist, sondern wirklich wie die oberen vier Gitarrenseiten. Ja. Cool. Also kannst du uns etwas vorspielen? Sehr gerne. Eine Weltpremiere. Ich weiß, es ist nicht einfach. Mit mir zum Sei ist eigentlich nicht möglich. Außer kurz einmal und dann lang wieder nicht. Ich tue so gern allein sein. Auf meiner kleinen Insel habe ich alles, was sie brauchen, und was sie will. Und ich freue mich, wenn es vorbei ist. Nur ansorge Saug wieder da gleich. Es heiße Baum wird schwierig da am Sandstrand. Aber dafür scheint die Sonne und wenn es die treiben lässt, wer weiß, was dann passiert. Welche Pläne gibt es denn äh, für die Zukunft? Gibt es etwas, was du uns vielleicht sagen kannst? Ähm, ja, ich kann verraten, es wird wieder neue Singles geben demnächst. Also wir sind jetzt schon an, in dieser Schreibphase und es gibt auch neue Videos. Aber wann, das kann ich noch nicht verraten. Und wer mehr von der lieben Leni sehen und hören möchte, kann gerne jetzt in meiner Infobox vorbeischauen und da sind alle Links, die ihr braucht und ja, ich hoffe, ich hoffe, euch hat der Talk gefallen, wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Like, einem Kommentar und einem Abonnement und ja, das war's, eure Lili Marie.